Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Der Stifterverband hat im Mai dieses Jahres zusammen mit Wissenschaft im Dialog einen web wettbewerb gestartet. Fast Forward Science heißt der Wettbewerb, bei dem Videos zu wissenschaftlichen Themen eingereicht werden sollten. Jetzt stehen die Sieger fest und wir nehmen das mal zum Anlass, um ein kleines Resümee zu ziehen. Meine Gesprächspartnerin ist Katja Machil. Sie hat das Projekt bei unserem Partner Wissenschaft im Dialog betreut. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ähm, wer konnte sich bewerben und was war eigentlich gefragt? Vielleicht stellen Sie den Wettbewerb einmal kurz vor. Ja, der Wettbewerb richtete sich, oder richtet sich auch immer noch, an ähm, Nachwuchswissenschaftler, Forscher und Wissenschaftskommunikatoren. Die konnten sich auch bewerben ähm, mit Webvideos. Das heißt, speziell für das Internet produzierte kleine kurze Videos mit wissenschaftlichen Themen zum Kern. Die sollten nicht länger als fünf Minuten lang sein und 2013 produziert worden. Wie viele Videos sind da eingereicht worden? Aber wir sind eigentlich ganz stolz. Wir haben 90 Einreise, Einreichungen bekommen und ja, für die erste Runde finden wir das echt gut. Jetzt sind ja die drei Sieger gekürt worden in drei unterschiedlichen Kategorien. Einmal Next, Pro und Kommunikation. Vielleicht können Sie dazu mal kurz was erzählen. Die, ähm, Kategorien sich nach dem, ähm, äh, also die Kategorien richten sich letztendlich an dem Hintergrund der Bewerber aus. Das heißt, äh, wenn ich als Nachwuchswissenschaftler, so zum Beispiel Doktorand, ein Video produziere, würde ich in die Kategorie Next einreichen und ähm, genau, entsprechend halt pro für Forscher und Kommunikation, für Wissenschaftskommunikatoren. Ähm, wir waren ein bisschen erstaunt, was so die Verteilung der Einreichungen anbelangt. Äh, sehr, es also, hat sich gezeigt, dass wir viel mehr Forscher, also waschechte, erfahrene Forscher brauchen, die äh, Wissenschaftsvideos äh, selber produzieren, Oder, mhm. ne? ähm, weil da hatten wir, ich gucke mal nach, da hatten wir nur 13 Einreichungen in der Kategorie, während wir 48 bei der Kommunikation hatten und ähm, 29 bei der Nachrichtsvideos. Da ist ja dann schon ein Unterschied bei den Einreichungen zu finden. Mhm. Ähm, in der Kategorie NEXT hat ein Team aus Hannover gewonnen, der Doktorand Pablo Rosado. Was hat, mit was für ein Video hat er sich beworben? Das Video heißt The Invisible Colors of the Universe und da geht es um Gravitationswellen. Das ist ein Phänomen, was ich vorher auch nicht kannte und ist eine Technik oder beziehungsweise ein Phänomen, was man messen kann, um ähm, Farben und auch Klänge aus dem Universum, Sichtbar, erlebbar, auch das Machen von der Erde aus, was man bisher so nicht konnte. Das äh, sind Gravit Gravitationsphysiker, die dahinter stecken. Und äh, ich finde, das ist ein grandioses Video, was so die, die Kombination von visuellen und ähm, musikalischen Elementen anbelangt. Es ist einfach schön anzusehen. Bei der Kategorie Pro haben ähm, sich wiss gestandene Wissenschaftler beworben. Diesmal geht es um ein Video, ähm, das zu Atosekunden ist. Ähm, was ist da aber das Besondere dran? Was hat die Jury daran überzeugt? Das Video vom Herzschlag zum Pattensprung, das äh, beginnt mit äh, also wie eine klassische Animation. Man sieht eine Fliege in Großaufnahme, wie sie ganz langsam ihre Flügel äh, bewegt. Also, äh, es scheint erstmal wie so eine Aufnahme einer Highspeed-Kamera. Was aber ganz clever und sehr gut gemacht ist, ist, diese, diese Aufnahme wird kombiniert mit einer äh, maßstabsgetreuen Angabe der Zeitintervalle, in der sozusagen die Aufnahmen gemacht wurden. Ja, also es geht dann äh, hin eben bis zu den kleinsten aller Zeitintervalle, den Atomsekunden, die es ermöglichen, in das Innenleben von Elektronen und Atomen reinzuschauen und zu gucken, was, was bewegt sich da denn eigentlich. Und diese Kombination von wirklich Zahlen und Animationen ähm, und zum Schluss die Auflösung, wo das alles gemacht wird und in welchem Labor das stattfindet, das war schon ähm, eine Runde Sache auch. Also geht's gut. Hm, gut. Auch das dritte Video wollen wir natürlich nicht ähm, unten, hinten rüberfallen lassen. Ähm, da war es die P Kategorie Kommunikation. Was war so das Besondere an diesem Video-Fracking erklärt Pro und Contra? Das Besondere ist, glaube ich, da das Gesamtpaket. Da wird ein Thema eben aus äh, Sicht oder mit Mitteln eines Informationsdesigners äh, dargestellt. Eben Hydraulic Fracturing Fracking. Und... Ähm, es ist ganz clever erzählt, wie ich finde, in der Kombination von Bildern, Animationen, Grafiken, die hinzugekommen äh, sind, die dann auftauchen und wieder ins Gesamtbild wandern. Das ähm, ist eine ziemlich runde Sache und ich denke, dass... Äh, und alle waren einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei und haben gebannt, diesen äh, inhaltlich geballten Video äh, gefolgt. Also ich glaube, okay. das hat einfach... Insgesamt waren neun Videos nominiert. Ähm, die hatten eine große Bandbreite, waren sehr unterschiedlich produziert. Gibt es einen persönlichen Favoriten von Ihnen? Also, am, am, am meisten lächeln musste ich bei Kissing. Ja? Das ist ein ganz liebevoll produziertes Video in dieser Lego-Technik, wie auch immer man das nennen möchte. Und, äh, die Studentin, die das äh, macht, äh, benutzt die Kette und äh, Formen von Mal zu Mal, von Szene zu Szene neu. Das, ähm, es gab ja noch viele andere ähm, Macharten der Videos. Ähm, was ist da noch so herausgestochen? Alle Finalisten, finde ich, sind sehr speziell und sehr unterschiedlich und zeigen ganz gut die Bandbreite, die wir mit in den Wissenschaftsvideos gerade jetzt im deutschsprachigen Raum zu bieten haben, scheinbar im Moment. Was mir noch besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ist der Wissenschaftsvideocast von Lars Tischer. Der sitzt genauso wie wir an seinem Schreibtisch, ähm, hat sich ähm, Pilzkulturen ähm, auf Papier ausgedruckt, meine ich zumindest, und hält sie regelmäßig in die Kamera und referiert dabei über sein sehr ernstes Thema äh, Wir werden alle sterben, folge äh, Pilze in der Spülmaschine. Trockener Humor, ganz große Klasse. Was um, hatten wir noch? Wir hatten ein Wissenschaftsvideo, die fkat Wissenschaftliche sind alle, hat ein Musikvideo, das wollte ich sagen, und zwar mit, dem, mit mathematischen Formeln zum Thema. Die wurden da besungen. Man hat auch da gesehen, ganz speziell, aber hat allen gefallen und prämierungswürdig, äh, wie man gesehen hat. Ne? Das hat den ähm, Jurypreis ähm, gewonnen dann, also den genau, extra Genau, Spezialpreis. Ja, das für dieses genau. Jahr, sozusagen, ähm, ja, speziell dazu gewonnen haben, ja. genau. ähm, Es war ja Aufgabe der, ähm, der Wissenschaftler und auch Wissenschaftskommunikatoren, Wissenschaft verständlich für die ähm, Allgemeinheit ähm, in einem Webvideo darzustellen. Jetzt sieht man ja, ähm, es bleibt viel hängen. Ähm, ist es denn immer so verständlich gewesen ähm, oder sind da Ausreißer bei gewesen, wo wir sagen würden auch, oh, Vielleicht ist es dann doch nicht so ähm, allgemein verständlich gewesen. Wenn man sich mal die kompletten 90 Einreichungen anschaut, klar sind da Ausweise dabei und klar sind da auch Videos, wo man denkt, okay, was war das jetzt noch? Ja. Aber ähm, ich sag mal von den Finalisten, da finde ich, die haben alle ihr Thema ganz gut rübergebracht ähm, und haben es in vielen Fällen geschafft, äh, zu ihrem Thema eine richtige Geschichte zu erzählen. Das hat der Jury meistens sehr gut gefallen, ja. Und da ist man auch dann selber als ähm, ja, Konsument quasi hat, dann auch, war auch bereichernd. Auch Sie haben, glaube ich, was dabei gelernt, oder? Na klar. <lacht> <lacht> also ich habe mich A, amüsiert, dass sie beim Mitarbeiter, zumindest ein Großteil von Ihnen. Und ich habe was gelernt. Ich wusste vorher nicht, dass es das Sekunden überhaupt gibt, ja, zum Beispiel. Fracking, ähm, klar, war mir ein Begriff, aber wie genau das funktioniert, dass, ähm, oder was da so die Pro- und Kontrapunkte punkte sind. Äh, hatte ich noch nicht so auf einen Punkt zusammengefasst und ähm, was andere und äh, genau, äh, dass es überhaupt Gravitationswellen gibt und dass unser ganzes äh, Universum sich in Schwingungen befindet, das sind alles äh, neue äh, Fakten, die ich äh, interessant und echte super spannend finde. Äh, gab es denn Tendenzen zu bestimmten Disziplinen? Also hat zum Beispiel haben Physiker oder, oder äh, Naturwissenschaftler öfter was eingereicht als Geisteswissenschaftler? Und dann ist mir aufgefallen, es waren ja ähm, viele auch englischsprachige Beiträge. Wie, hat sich so da, wie war so das Verhältnis? Es gab viele englischsprachige, ja, und viele, die auch zweisprachig bzw. mit Untertiteln gearbeitet haben. Aber doch, die, die, das Gros der Einreichung war ähm, deutschsprachig, weil es ja auch vor allem hier in, in deutschsprachigen Raum beworben mhm. wurde. Ähm, zu den Disziplinen. Ich habe jetzt nicht bei den 90 Videos keine jetzt technische Liste geführt, hat, aber während der Einreichungen schon durchaus den Eindruck, es kommen mehr aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und das hat, das, wenn man sich jetzt mal die Finalisten und den ähm, Spezialpreis eben als, als äh, gute Auswahl anschaut, dann äh, bestätigt dass das, da also sind nämlich mal nachgeguckt, ähm, drei von den Videos behandeln Themen aus dem Bereich Physik, äh, Physik, Bauphysik und atom genau. Ähm, drei setzen sich mit dem aus der Gesundheitsforschung, Biologie auseinander. Dazu gehört zum Beispiel dieses Kissing oder diese Pilze ja, aus der Und ähm, zwei haben dann den medienwissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, genau. Und eins eben aus der Geologie. Aber man sieht zwei von zehn ähm, medienwissenschaftlich, also Gesellschaft, Geisteswissenschaftlich, der Rest aus der Naturwissenschaft. Ja. Mhm. Ähm, mal ganz allgemein, ähm, welche Erfahrungen haben Sie jetzt so gesammelt mit dem Wettbewerb und ähm, ja, was ist gut, was ist so weniger gut gelaufen? Ja, wir haben einmal ähm, erfahren müssen, dass wir unsere Kategorie kontrovers leider nicht so beibehalten konnten, wie wir es wollten. Äh, die, hat die Jury nämlich ähm, einfach mal aufgehoben, weil sie der Meinung war, es wurden nicht genügend äh, Videos eingereicht in diese Kategorie, die Kontroversen äh, äh, äh, ausreichend dargestellt hätten. Also das heißt nicht, dass wir diese, äh, diese Kategorie aufgeben wollen, aber das heißt halt, in diesem Jahr wir können einen Preis vergeben, was wir schade finden und was ein bisschen zu dem Schluss führt: ähm, Vielleicht ist es wirklich schwierig, Kontroversen ähm, im Video sein. Nur das machen, oder das trauen sich zu wenige Wissenschaftler daran. Ähm, der andere Punkt, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ich hätte wirklich gerne mehr Erfahrene Forscher auch dabei bei den Einreichern. Da ähm, sieht es dann doch noch verhalten aus, aber ja. Und ähm, was war noch? Ähm, ja, was ja, ist. Genau, also ein Punkt, für den wir ähm, tatsächlich mehrfach kritisiert wurden, ähm, war, dass wir äh, die Teilnahme auf eben. Forscher, Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren mit starkem Bezug zu Wissenschaft, auch äh, institutionellen Bezug mit unter, ähm, ähm, ja, dass wir da so den Teilnehmerkreis eingeschränkt haben, was unseren Zielgruppen entspricht, das stimmt. Ähm, aber da war doch stark der Wunsch geäußert worden, das zu öffnen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie das ähm, weitergeht. Was, was wirklich gut gelaufen ist, finde ich, ähm, ist, dass wir. Äh, die da hatten wir eben schon drüber gesprochen, ähm, aufmachen konnten, dass wir wirklich zeigen könnten, was gibt es, also, was für Typen von Wissenschaftsvideos gibt es derzeit, vor allem im deutschsprachigen Raum, was ist schon da, wo geht es hin, ähm, was kann man machen. Und ähm, was ich auch super fand, war die Jury. Also, die, wir hatten eine sehr, sehr fruchtbare äh, Jury-Sitzung, wo alle. Juroren gut dabei waren, super inhaltlich diskutiert haben und ähm, sich auch untereinander, also einfach eine gute Stimmung für den Webvideo verbreitet haben, Die würde ich gerne ähm, beibehalten. Das ist echt toll. Wie war die Jury so besetzt? Also ähm, gab es ähm, da hauptsächlich Leute aus dem Web-Video-Bereich oder hauptsächlich aus äh, Professoren, Wissenschaftler. Äh, Sie kann man sich das vorstellen? Sie <lacht> haben es ja schon angesprochen, ein guter Mix aus genau der genannten Personen. Also es war ähm, ein, ein erfolgreiche YouTuber waren dabei, Dr. IWissen, wer ihn kennt, ähm, es waren Wissenschaftskommunikatoren dabei, Vertreter des Stifterverbands und von Wissenschaftsdialog auch, ähm, aber eben auch Professoren, ähm, mitunter spezialisiert auf ähm, den äh, Kommunikationsbereich. Äh, es waren Kommunikationsprofis dabei ähm, und auch äh, Praktika aus der Film- und Videoproduktion mhm. Mhm. und klassische Medien, also Zeit- also, das war auch Sie hatten gerade schon so ein paar Wünsche für die Zukunft geäußert. Ähm, wird es den Wettbewerb nochmal geben? Ja, Fast Forward Science wird es auch 2014 wieder geben. Ähm, wir starten dann die zweite Runde, werden wahrscheinlich ein paar Dinge ein bisschen anpassen, ein bisschen anders machen, weil wir lernen ja dazu. Dann könnte es gut sein übrigens, dass wir ein paar ähm, Bewertungskriterien mit aufnehmen. Das kam auch, aber auch Anregungen aus der Jury, ähm, zum Beispiel die filmische Qualität. Ja, das war ein großer Punkt. Ähm, das andere wäre Kontroversität eben für diese äh, Videos, die in die Kategorie eingereicht werden. Genau, und was so ein bisschen eben schon anklang, die wohl wichtigste Änderung wäre eine Öffnung des Teilnehmerkreises und ähm, ja. Ja, allen Interessierten, die gerne Videos zu wissenschaftlichen Themen editieren möchten. Noch zum Schluss um eine Ihre persönliche Einschätzung. Ähm, was glauben Sie, ist das mit ähm, ja, Web-Videos zu, zum Thema Wissenschaft? Wird es dann mehr geben? Wird es dann Boom geben? Wird's dann, wird man die mehr brauchen? Oder ähm, ist das jetzt schon irgendwie, wird es so vor sich hin plätschern? Ich hole mal meine Glas. <lacht> <denn>, <lacht> Ich finde Feldvideos super. Ich gucke mir auch gerne zu äh, wissenschaftlichen Themen an. Ich bin gespannt, wie sich sozusagen die, die Typen noch weiterentwickeln, gerade im deutschsprachigen Bereich. Ähm, ich bin großer Fan von, von so äh, Typ, typ Alleinunterhalter äh, zu wissenschaftlichen Themen wie äh, Veritasium oder äh, Smarter Everyday. Das gibt es so im, im, im englischsprachigen Bereich, wo, wo jemand... Äh, in die Kamera spricht, den, ähm, den, den, den Zuschauer direkt adressiert und äh, klasse Sachen, spannende Sachen aus der Wissenschaft berichtet und ich finde, das kommt im Moment im Webvideobereich Deutschsprachig noch ein bisschen zu kurz. Mhm. Also da gibt es schon ein paar Ansätze, aber so die richtigen ähm, Typen oder Gesichter, ähm, die gibt es da noch nicht. Und da wird ihr aber denken, da, da kommt was. Das ist so meine Einschätzung. Alle Videos, von denen wir heute gesprochen haben, findet man natürlich auch bei YouTube. Um, ich danke schon mal Katja Machil für das Gespräch. Wir sind natürlich gespannt, wohin die Reise mit den wissenschaftlichen Wettvideos so geht. Wir freuen uns auf weitere Videos zu noch kürzeren Zeiteinheiten, den Tiefen des Weltalls, das Küssen oder einfach zum Schimmel im Kühlschrank. Danke.